Captain Party. Da kommt noch ein Hubschrauber im Anflug. Nice! Und ich bin hier mit dem Segelflieger. Wir starten jetzt, weil wir gucken. Nee, dann auch ein Hoffarbe hier. Ja, ich muss gerade erstmal im Dorf sich ein bisschen anstellen können, Airbikes und so. Keine Probleme, keine Probleme. Ja. Wow, was mal! Was war das jetzt? Escalia und hier gleich nur Schraube, der gelandet ist. Der fliegt ja noch. Der fliegt ja hey, noch. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Und da kommen die anderen drei oder zwei, die wir noch auf der Map gesehen haben. Platrate! Oh, Neptun, der stürzt ab. Auf welchem Server bist du? Also vorhin habe ich dich gesehen, ne? Wohin? ja, ja vorhin habe ich euch auch gesehen. Hast also, du jetzt was geändert, oder? Nein ich nicht. Oh, dann ist nicht an deiner Seite. Dann ist nichts an deiner Seite. Boah, die kommen jetzt da noch rein, die zwei. Sind auch zwei, drei Hubschrauber sind. Ne, da, der, der hintere, der pass Pascalu ist glaub's ein ein Goose. Der Laserjet ist ein Hubschrauber. Äh. Seit Anfang an kann man sich starten lassen mit dem Gleiter. Man hat ja oh, sehr viel Wind. Äh, vier verschiedene Startoptionen, also Startmöglichkeiten. Einmal die Chesna und dann drei verschiedene Winden. Und seit die Gleiter gibt, kann man sich auch so starten lassen. Ah, uh, yeah. Der ist nicht lange drin, seit dem letzten Update. Hm? Oh. Der ist noch nicht lange drin, Flatrate seit dem letzten Update. Ist der, ist der drin und es gab mal einen Mod, der GC, äh der Discus, der discus und oh, Da kann man sich gegenseitig hochziehen lassen. Aber das geht mit dem Insider noch nicht. Unser Schatten auf dem Boden. Nice. Oh oh oh. Es ist zu much. Aber es wäre sowieso auch gleich ist Disconnect sehen. gekommen. Ich glaube, jetzt hast du dein, dein Seil verloren. Vorhin ja, habe ich verloren gehabt. Aber er hätte sowieso jetzt gleich abgewunken. Aha das auch noch ja, das liegt jetzt eben nur darum dann hast du was verpasst flat rate jetzt ist mal empfehlenswert seit märchen november ist das 40 anniversary von fleißig leute draußen Mal, ja. Aber ich finde es cool, dass er jetzt da wieder runter geht und danach landet. Aber keine Ahnung wo er ist. Hier so ein Golfplatz hinter dem Airport. Oh ja, wir können dann noch ein bisschen Transportfieber spielen, wenn ich hier gleich die Bahngleise sehe. Ich will jetzt endlich Bahngleise bauen. Ibel ist das schon, der hat mich angesteckt. Ibu. Ja. Wir können krasse weit fliegen. Halt auch ein bisschen wetterbedingt vielleicht kannst du ja nicht mal so ein bisschen den wind hochschrauben wie hier jetzt und während er uns weiterhin so boosten tut dann fliegen wir hier krachen wir hier noch rein Nee. aber ich wollte mal noch ein looping versuchen <lacht> sind jetzt zu tief. nur noch really bold weiß, da. Wie viel schleppt er denn? Ah, mein Schlepper ist... ist unten angekommen. Cool. Wir geht jetzt parken? Der Schlepper? Wie hoch schleppt er einen denn? Ja, der schleppt nur so ein so hoch, äh, bis du dann über ihm bist. Und dann will ich ausklinken, sonst zieht's dich wieder nach unten. Ah, oh, hat seine Bandbreite war womöglich noch ausgeschalten. Nee, das denke ich nicht. Dass ich da oben diese wir? Das hatte ich auch schon mal das Problem, dass ich lange nichts gesehen habe. Auf einmal habe ich sie dann wieder gesehen, also nicht mehr vor. Ich sehe schon viele, also ich sehe schon welche, aber halt in der Entfernung, wie hier. Mich jetzt in der Luft, nicht? Nope. Ich, ich sehe dich auch nicht. Das ist auch strange. Wann habe ich dich gesehen? Klinken, nachklinken. Oh, und da ist auch nichts mehr. Star Dream ist wieder gestartet. Von der Tasse bis zur Socke, okay. alles ist in meinem Merch. Der Knicker hier vorne. Jetzt sind wir hier ran. Or bike a to Ja, das ist schon ein bisschen Trickery. Trickery. Mit diesen ja, ja. Keine Ahnung, an Uhrzeiten liegen, die man eingestellt hat? Oder Tage? Nee. Nee, ich glaube zu 99,9% dass das nicht dein Problem ist. Also nicht von deiner Seite, sondern von 13. Seite ich jetzt mal davor und raus. <lacht> <lacht> Gangzucker, okay. <Ich> 1, 9, Thanks for the follow, welcome board, kommt her schon ein dabei, du kannst gerne. Wenn die sie joinen oder Twitter, to be up to flight bei Fragen, oh, fragen. Sonst macht ihr gemütlich hier in der Kopf der FAMBLU! Willibold ist wieder gestartet, nice. <lacht> ich probier das jetzt mal. Jetzt ist einfach mal jetzt die Parche und mal gucken, ob das was bringt. Vielleicht kackt er aber schlecht mehr. Vielleicht mit Vielleicht zum Liter wieder Vielleicht braucht er einen neuen Stand. Kann auch sein. Also jetzt ist es ja, auch gleich ein bisschen langweilig die Sägefliege, ey. Oder worauf Bock Kommt da schon gleich wieder ja, nicht hoch. Wieder abgeschmiert. <lacht> wieder abgeschmiert, ja. Äh, wie, wie gesagt, ich glaube das war deine Dings. Ja, dann lande ich glaub's und. Können von hier gerne einen anderen Flug machen oder so. etwas Motorik ist. Ja, du gerne. Wenn wir von A nach B fliegen oder so. So wieder in der Luft. dich, ja. Ich glaube, der ist da im Schweben, der Starbene. Im Hubschrauber. Ich okay, können wir hier mal landen. Und ah, da kommen die schön rein. Reducing final speed. Richtig cool finde ich, dass sie das mit dem Slippen auch reingemacht haben, dass das richtig funktioniert. Ja. Also, sie sind wirklich cool ins Detail gegangen. Mm. Mal gucken, was noch alles zukünftig kommen wird. Irgendwann noch so ein Kissen, äh, dass äh, das du das Arschgefühl kriegst. Das ist so ein mechanisches oh. Kissen was hier, keine Ahnung. <lacht> ich noch nicht aufsetzen. So weit nach hinten ziehen, wie es geht. Jetzt. Oh! da kommt dann gleich so krass nach unten. right turn! Slippery! Das bin ich geiste <lacht> Oh! Was für eine Punktlandung. Seht ihr das? Do you think they landed? We must <laughs> Raymond.